Das sollten Sie über die Gründungen von Ivo Sasek wissen. Wer sind wir? Was machen wir? Woher kommen wir? Nachfolgend ein kurzer Überblick, einige Streiflichter in unser Wirken und unsere Vision. OCG – Organische Christusgeneration OCG ist eine internationale christliche Familienhilfe. Sie entwickelte sich in den vergangenen 40 Jahren vom christlichen Rehabilitationszentrum für Drogensüchtige, Alkoholiker und psychisch Leidende aller Art zu einer internationalen Bewegung mit tausenden verbindlichen Mitarbeitern. Menschen aus allen Hintergründen und Lagern investieren sich gemeinsam für eine harmonieverbundene und friedvolle Gesellschaft. Nach dem Slogan, die neue Welt beginnt zu Hause, beginnt jede Veränderung im eigenen Leben, in den eigenen vier Wänden. Die OCG will als Prototyp eines international funktionierenden Organismus zur weltweiten Nachahmung anregen. Die gesamte Menschheit ist ein schicksalsvereinter Organismus und existenziell aufeinander angewiesen. Über 1.500 Vorträge von Ivo Sasek zu verschiedensten Themen, Dutzende Bücher, Filme und ebenso viele Lieder sind in der Entwicklung dieser Familienhilfe entstanden. Sie haben tausende Menschen und Familien neuen Halt in ihr Leben gebracht. Alle Dienstleistungen sind unentgeltlich. Alle Lehrmaterialien können unentgeltlich im Elion Verlag bezogen werden. AZK Antizensurkoalition. AZK ist eine neutrale Informationsstelle für zensierte und unterdrückte Stimmen der Öffentlichkeit. Gegründet im Jahr 2008, entwickelte sie sich zur europaweit größten unabhängigen Aufklärungsplattform für unzensierte Berichterstattung. 17 AZK-Konferenzen mit Dutzenden namhaften Referenten haben bereits stattgefunden mit zehntausenden von Besuchern und Millionen Ansichten im Internet. Klartv Medienklagemauer Immer mehr Menschen erleben in der Praxis, dass die hochgelobte Medienvielfalt eine einzige Täuschung ist. Die sogenannte Medienklagemauer, kurz Klartv, nimmt Klagen von jedermann aus aller Welt entgegen. Allem voran geht es um Gegenstimmen zu Irreführungen der Öffentlichkeit. Wenn die Hauptmedien oder namhafte Politiker etc. wichtige Tatsachen zensieren, entstellen, täuschen, unterlassen, findet man bei klar.tv eine unabhängige Berichterstattung zur freien Meinungsbildung. Seit 2012 wurden über 14.000 klarstellende Sendungen produziert und veröffentlicht in 74 Sprachen mit täglich Hunderttausenden Videoaufrufen. Das Ziel entwirrung, Durchblick, freilösende, klare Berichterstattung für alle. KlarTV wirkt mit 165 TV-Studios, mit über 700 Technikern, 213 ehrenamtlichen Moderatoren. Jedes KlarTV-Studio finanziert sich selbst. Jeder kann mitmachen, alle wirken ehrenamtlich. S&G Handexpress S&G meint Stimme und Gegenstimme. Sie ist ein Organ klarheitssuchender und gerechtigkeitsliebender Menschen aus aller Welt. In einer Zeit der zunehmenden Internetzensur baut S&G ein internetunabhängiges Netzwerk von Hand zu Hand auf. S&G ist eine Mitmachtzeitung. Alle Artikel werden von den Lesern geschrieben. Wenig gehört es vom Volk für das Volk. Vetopedia, www .vetopedia, .org. Vetopedia entwickelt sich zu einem ultimativen Einsprachelexikon. Gleich einem Notschrei-Report bringt es geblockte Volksstimmen ans Tageslicht. Medienbetrogene, Mobilfunkgeschädigte, Impfgeschädigte, Pharma- und Medizinopfer und vieles mehr erhalten auf Wikipedia eine Stimme. Vieles mehr ließe sich noch nennen. Sasek TV, Panoramafilm, Elion Verlag, AGB, Radio Tribunal und so weiter. Das Wesentliche ist gesagt, oder? Ja, ich denke schon. Wie ist das alles möglich? Ivo Sasek ist Gründer aller genannten Werke und Dienstleistungen. Sie werden von Millionen Menschen unentgeltlich genutzt. Er ist mit seiner Frau Anni, seiner Familie und einem vollzeitlichen Mitarbeiterteam in Walzenhausen, Schweiz, seit über 40 Jahren im Dienst für die Menschheit. Über 400 Dienstabteilungen werden täglich durch Ivo Sasek und seine Mitarbeiterteams weiterentwickelt und koordiniert. Ivo und Anni Sasek haben gemeinsam elf Kinder. Durch den gemeinsamen Familienalltag und die jahrzehntelange Sozialarbeit an der untersten Gesellschaftsschicht spricht Ivo Sasek aus der Praxis für die Praxis. Er lebt vor, was er spricht. All seine Vorträge, Bücher, Filme und so weiter entstanden mitten in einem windigen Alltag. Denn wer gesellschaftspolitische Missstände aufdeckt, unentgeltlich Menschen rehabilitiert oder schon nur mit seiner Familie singend durch die Lande zieht, bleibt nicht ohne Anfeindungen. Neid und übelste Verleumdungen. Diese folgen seit Jahrzehnten jedem Werk sogleich auf den Fuß und gipfelten beispielsweise allein im Jahr 2020 in über 120 medialen Hetzkampagnen öffentlicher Medienstellen. Wieso macht Ivo Sasek bis heute unbeirrt weiter? Welche Vision treiben diesen Mann und tausende ehrenamtliche Mitwirker an? Vielleicht erfahren wir heute mehr darüber sind wir gespannt, was der heutige Tag bringen wird.